Seit Anfang des Jahres startet das Innovationsteam der Salzburger AG neu durch. Es entstehen neue Strukturen und das Team wird sich bis Jahresende deutlich vergrößern. Hallo, mein Name ist Gerg Baumgartner. Ich leite die digitalen Innovationen in unserer neuen Business Unit Digital Solutions bei der Salzburger AG. Unsere Hauptaufgaben sind die agile Arbeitsweise in die Salzburger AG hineinzubekommen, uns mit neuen Trends Technologien auseinanderzusetzen und Produktteams zum Ergebnis zu bringen. Mit unserem Innovationsteam haben wir schon in den letzten Jahren starke Akzente in der Salzburger G gesetzt. Wir haben mit unserer Innovation Challenge ein Format geschaffen, wo wir Startups mit unseren Experten der Salzburger G zusammengebracht haben, um neue Produkte zu entwickeln, neue Prozesse zu optimieren, das Ganze natürlich auch stärker zu digitalisieren. Wir haben Räumlichkeiten geschaffen, wie zum Beispiel hier die Innovationszone, um neuen Ideen neuen Raum zu geben. Eva-Maria Kremser darf seit Beginn des Jahres das Team Digital Innovation als Innovationsmanagerin unterstützen. Vor fünf Jahren habe ich mein BWL-Studium an der Fachhochschule Salzburg begonnen, bin jetzt auch dabei, gerade den Master fertig zu machen und habe eigentlich immer, wenn es die vorlesungsfreie Zeit gerade zulassen hat, verschiedene Praktika gemacht, wodurch ich eigentlich im Ausschlussverfahren dazu gekommen bin, was ich machen möchte und zwar in Form von Projekten arbeiten. Und mein Design Thinking Training ist mir da eigentlich gerade recht gekommen, wodurch ich im Endeffekt dann bei der Salzburger G in Digital Innovations gelandet bin und jetzt als Innovationsmanagerin eben durchstarte. Meine Aufgaben in Digital Innovations sind im Grunde sehr vielfältig. Es ist sehr spannend, weil eigentlich damit jeder Tag anders ist. Ich unterstütze Teams in der Durchführung von agilen Projekten und dabei gilt es eigentlich für mich sehr viel, Unsicherheit abzufangen und eigentlich die Straße zu bauen, die wir dann gemeinsam gehen. Man ähm, hat die ganze Zeit mit anderen Menschen zu tun, das ist das Wichtigste, würde ich mal sagen. Äh, nicht nur mit Leuten äh, der Salzburger G, mit Fachexperten, sondern auch mit Kunden, Kundinnen, aber auch mit Startups, man ist da so an der Zwischenwelt zwischen dem Unternehmen der Salzburg AG und auch den neuen ähm, agilen Arbeitsmethoden und Technologien mit Startups. Die Hauptaufgabe in Digital Innovation besteht darin, Produktteams mit dem nötigen Handwerkszeug auszustatten für agiles Projektmanagement. Agiles Projektmanagement bedeutet, dass man zu Beginn nicht weiß konkret, was ist tatsächlich das Ziel. Und die Produktteams äh, durchlaufen da wirklich strukturierte äh, Phasen. Wir machen da die Workshops. Wir ähm, haben entsprechende Tools und Methoden zur Verfügung und da geht es viel um Post-its kleben und äh, noch einmal in die Idee reingehen, noch einmal die Idee überprüfen, Kunden befragen und anhand ähm, vom Feedback der Kunden dann noch einmal das einzuarbeiten, ersten Prototypen zu machen und so iterativ Stück für Stück weiterzuarbeiten. Im Moment arbeitet Eva mit ihren Kollegen am Projekt Stromsmarte Zeiten. Im Grunde genommen geht es darum, dass man den Stromverbrauch dann einfach in günstigere Zeiten verschiebt und dadurch nicht nur Geld spart, sondern auch auf dem Weg zur Energie, der hin seinen Beitrag leistet. Wir sind ein sehr junges Team, ein wachsendes Team und das, was uns auszeichnet, ist, dass wir einen sehr hohe Mitgestaltungs, Mitgestaltungsmöglichkeiten haben. Dadurch, dass wir erst im Entstehen sind, kann man hier sicher auch sein Arbeitsumfeld relativ gut mitgestalten und prägen. Herausfordernd in meinem Job ist eigentlich, dass es kein Patentrezept gibt für Innovationsmanagement. Es braucht jedes Projekt eine andere Begleitung, es braucht immer andere Lösungen und Ansätze, was aber gleichzeitig auch mega spannend eigentlich ist am Job, weil man sich dann immer wieder sich entfalten kann, Möglichkeiten entdecken kann und jeden Tag neu durchstarten kann. Kommunikationsstärke. Gespür für Menschen und äh, die Lust auf immer wieder Neues sind sicher so die wichtigsten Eigenschaften, die man als Innovationsmanager mitbringen muss, damit man sich in diesem auch komplexen Umfeld auch wirklich wohlfühlt. Wenn Sie Interesse an einem Job als Innovationsmanager haben, dann bewerben Sie sich unter www.salzburg-ag.at.